Ein Lehrer fragt ein Kind in der Schule, na, wo bist du denn gerade? Natürlich weiß der Lehrer, dass das Kind vor ihm sitzt, aber Lehrer fragen eben oft nach Dingen, die sie eigentlich wissen. Die Nachfrage des Lehrers zielt nicht auf die körperliche Anwesenheit, sondern auf die geistige. Es ist eine alte philosophische Frage, ob man an der Stelle ist, an der man sich gerade körperlich befindet oder dort, wo man sich in seinem Gedanken aufhält. Der Schüler. Der nur ungern in die Schule geht, lässt seinen Körper auf der Schulbank sitzen und wandert geistig auf den Spielplatz. Der Lehrer, dem die körperliche Anwesenheit nicht genügt, versucht das Kind wieder in den Unterricht zurückzuholen. Aber ist die Methode des Lehrers die effektivste aller Möglichkeiten? Meine Meinung erfahren Sie am Ende des Videos. Aber zuerst muss ich etwas erklären. In der Partnerschaft geht manchmal einer der Partner in die innere Emigration wenn die Äußere aufgrund der Lebensumstände nicht möglich ist. Sein Körper wohnt zwar noch in der gemeinschaftlichen Wohnung, aber sein Geist ist schon längst ausgezogen. Wer sich in einer Partnerbeziehung einsam fühlt, kann entweder den Partner zu sich zurückkommandieren oder ihn dort abholen, wo er gerade ist. Tja, aber wie, werden Sie jetzt denken. Kommen wir zurück zum Lehrer, der seinen Schüler ins Klassenzimmer zurückholen will. Stellt er die richtige Frage, wenn er fragt, na? Wo bist du denn gerade? Ja, er tut es, aber er stellt sie rhetorisch. Das heißt, ihn interessiert die Antwort des Schülers gar nicht. Er will mit der Frage ihn nur indirekt rügen, aber wenn er die Frage tatsächlich als Frage stellen würde. Wenn er versuchen würde, den Schüler in seinen gedanklichen Frucht zu begleiten, um ihn dadurch zu verstehen. Und zwar so, dass der Schüler ihn auch gerne auf den Spielplatz mitnehmen würde. Wer weiß, ob der Schüler am Ende nicht lieber zusammen mit dem Lehrer am Unterricht teilnehmen möchte, als eine einsame gedankliche Flucht. Also effektiver als den Partner zu sich zu kommandieren, ist es ihm zu zeigen, dass man sich für seinen Fluchtpunkt interessiert. Dass man bereit ist, ihn zu begleiten. Und wenn man ihn so angesprochen hat, dass das Interesse auch ankommt, dann kann es sein, dass er einen auch auf seinen inneren Spielplatz mitnimmt.